aber Also bei dem Fokusprojekt handelt es sich um ein Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit einem außerschulischen Gremium organisiert wird. Und da äh, passten wir natürlich mit unserer Zusammenarbeit mit dem Schutzverein genau rein. faites les bords d'abord. Tu fais les bords en premier. Et donc l'écriture regardez, elle va bord. toujours être dans ce sens-là et la la pièce va où la bande comme ça. Ah non. Das was Sie jetzt hier seht ist die Fläche vom Stein oder Meer. Im Gegensatz zu dem wie es vorher war vor 15000 Jahren. Genau, da hinten sieht man es gut. Ähm es ist so, dass es auf jeden Fall viel kleiner geworden ist. Das Programm Fokus ist ein neues Programm im deutsch-französischen Jugendwerk. Das existiert seit Januar 2014 und wir haben es eingerichtet, neu eingerichtet im djw um explizit und ganz äh, exklusiv die Kooperation zwischen Schule und Verein zu fördern. Das heißt, äh, ein Antragsteller erhält nur einen Zuschuss, wenn eine Partnerschaft zwischen mindestens einer Schule und einem Verein besteht. Die Wilhelm Busch Schule in Rehburg und das Collège Marcel Pagnol in pierre Benit, die kannten sich schon und äh, hatten dann gemeinsam das Thema Umwelt herausgesucht. Und nun ging es darum, dass man auch eine Organisation findet. Äh, diese Organisation hat dann, äh, haben wir gefunden, die Wilhelm Buschschule in Rehburg, und zwar mit der ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer oder dem Regionalumweltzentrum die euh, eng zusammenarbeiten. Ah la jolie grenouille. Ah la jolie grenouille qui se rapproche de vous. Javi, je peux te filmer. Mmh. tu pourras me faire voir la loupe après. S'il te plaît. Arrête, fais pas ça. Arrête, ça, ça leur fait mal. Non, pas du tout. Ça leur fait mal autant mal. Oui. D'accord. Ja, wir wünschen uns natürlich, dass die Schüler einen Einblick kriegen in dieses Moorgebiet, in das Steinhuder Meer. Und natürlich das Thema Upcycling, was macht man aus abgelegten Dingen, wie wertet man abgelegte Dinge wie Jeans oder Möbel auf und kann sie vielleicht sogar in einer Schülerfirma sogar verkaufen und Geld einnehmen. Wir haben Schüler angemalt und äh, die bauen äh, Insektenhotels. Ich finde immer wichtig, dass die Schüler, die beteiligt sind, in gemischten Gruppen etwas zusammen tun. Und ich denke mal über die gemeinsame Arbeit kommt man auch ins Gespräch. Euh, quand on communique des fois en allemand, des fois on prend les portables pour faire Google traduction. Jetzt kommen wir uns in die Quere, Sabine. Ja. Alors je te promets le tu fais encore un truc euh pas bien, je te tue. Mais tu oh. as oh. jamais fait la mise à l'itala J'ai fait deux vaisselle pour le prix d'une. Okay. Okay. So. Guck mal, hier oben erst ausstellen und hier ein bisschen größer einstellen. So. <lacht> yeah. uh, wir haben aus der alten Hose die Hintertaschen abgeschnitten und haben daraus die Handyaufladetaschen gemacht und haben aus den alten Hosenbeinen die Federmachen gemacht. Zu der Eiszeit war hier das ganze Land von Eis bedeckt und wenn Eis schmilzt, entsteht natürlich viel, viel Wasser. Und an dieser Stelle war eine kleine Senke und da sammelte sich das Wasser. Also ist dieser See eine Restpfütze der Eiszeit. Ja, also wir sind in, im Steinhuder Meer und äh, die Frau erklärt uns gerade die Umgebung. Hey. Weil wir eine Umweltschule sind und ähm, wir sehr viel mit dem Steinhuder Meer zu tun haben, um der Umwelt. Und wir kommen auch alle aus dieser Umgebung. Als erstes, riecht doch mal, wie riechen denn eure Füße? Scheiße! Das? Aha. Ja. Ja, Scheiße! Das riecht nach Methan. Methan! Also hier in, in, in unserer Schule ist es so, das ist ja eine Förderschule. Ähm, und das sind einerseits Kinder mit Lernschwierigkeiten, aber auch Kinder, die Schwierigkeiten im sozialen Bereich haben, die auch im Heim zum Beispiel leben. Und wenn ich das von den französischen Kollegen höre, dann gibt es eben auch da ganz viele ähnliche Schicksale. Also ich würde allen immer raten, probiert sowas, weil die Erfahrungen, die die Kinder in ihren Ländern haben, die sind doch überall dieselben. Und insofern erkennen die ganz vieles, was sie von sich kennen in den anderen wieder, auch ohne die Sprache. Wir verfolgen mit der Einrichtung dieses Programms Fokus hauptsächlich zwei Ziele. Zum einen ähm, tragen wir der Entwicklung der Bildungspolitik in beiden Ländern, in Frankreich und in Deutschland, Rechnung, wo es in beiden Ländern darum geht, ähm, verstärkt die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen nonformeller und formeller Bildung zu fördern. Und zum anderen möchten wir den deutsch-französischen Jugendaustausch, den internationalen Jugendaustausch ganz explizit als Bildungsinhalt darstellen und auch ähm, in der Bildungslandschaft fahren können. what what <laughs>